Einen wunderschönen guten Morgen oder Abend oder Nachmittag oder mitten in der Nacht. Heute möchte ich über das Thema Behinderung sprechen. Ich weiß, so eine Überraschung, darüber rede ich ja nie. Na mal im Ernst, ich möchte darüber sprechen, was Behinderung ist und zwar ganz allgemein. Was macht Behinderung aus? Behinderung ist ja ein Sammelbegriff für unheimlich viele Erlebenswelten. So gibt es zum Beispiel Menschen, die verletzt wurden und bleibende Schäden davon getragen haben. Es gibt chronisch kranke Menschen. Es gibt psychisch kranke Menschen. Es gibt anderweitig neurodivergente Menschen. Es gibt Menschen mit Lernschwierigkeiten. Es gibt gehörlose und blinde Menschen und noch so viel weiteres. Und das alles stopfen wir zusammen in einen Begriff namens Behinderung. Dabei haben wir RollstuhlfahrerInnen, gehörlose Menschen, blinde Menschen, AutistInnen, Leute mit ADHS, Leute mit Down-Syndrom, Leute mit Depressionen, Leute mit Zerebralparese, Leute mit amputierten Gliedmaßen, Leute mit gebrochene Wirbelsäule und oh, ich kann es gar nicht alles aufzählen, da sitze ich hier morgen noch hier. Und warum machen wir das eigentlich so? Warum benutzen wir einen Sammelbegriff, nämlich Behinderung, für all diese verschiedenen Sachen? Viele behinderte Menschen lehnen aus diesem Grund den Begriff der Behinderung ab, weil er sie nicht eindeutig genug beschreibt. Manche Menschen die allgemein als behindert bezeichnet werden würden, empfinden ihr Dasein aber überhaupt nicht als behindert. Zum Beispiel viele gehörlose oder blinde Menschen haben überhaupt nicht den Eindruck, dass ihnen etwas fehlt. Andere Menschen, zum Beispiel viele chronisch kranke Menschen, erleben ihre Behinderung so, dass ihr Körper ihnen nicht erlaubt, Dinge zu tun, die sie machen wollen. Aber auch viele neurodivergente Menschen, zum Beispiel Autistinnen oder Menschen mit ADHS, erleben die Art, wie ihr Gehirn funktioniert, eben nicht als Behinderung, sondern als Anderssein. Mein Lieblingsbegriff ist ja der der Barrierefreiheit, der alles und gar nichts bedeutet. Wann ist ein Raum barrierefrei? wenn ein Rollstuhl zugänglich ist, wenn es GebärdensprachendolmetscherInnen gibt, wenn sämtliche Texte auch in Brei oder als Audioversion verfügbar sind, wenn auf Menschen mit Lernschwierigkeiten Rücksicht genommen wird und komplizierte Sätze und Ausdrücke vermieden werden, wenn es keine flackernden Lichter gibt, die zum Beispiel einen epileptischen Anfall oder eine Migräne auslösen könnten oder autistische Menschen sensorisch überfordern könnten. Wenn es leise ist, sodass Menschen mit empfindlichen Ohren nicht überfordert werden. Wenn es Nahrungsmittel gibt, die glutenfrei sind. Ihr seht schon, da kommen wir vom Hundertsten ins Tausendste. Und diese Ansprüche an Barrierefreiheit widersprechen sich teilweise auch. Behinderung ist eben nicht homogen. Wir haben alle andere Bedürfnisse, abhängig davon, was unsere Behinderung eben ausmacht. Es gibt nicht den Archetypen des einen behinderten Menschen. Manche Menschen mit Behinderungen sind noch sehr leistungsfähig und können zum Beispiel berufliche Karriere machen oder Kinder großziehen. Andere behinderte Menschen sind froh, wenn sie es einmal am Tag aus dem Bett schaffen. Manche von uns können arbeiten, andere nicht. Manche von uns können zur Schule gehen oder studieren, andere nicht. Manche von uns können laufen, andere nicht. Ihr seht schon, das ist so facettenreich, dass zwei Menschen, nur weil sie sich beide als behindert identifizieren, nicht unbedingt überhaupt irgendwas gemeinsam haben müssen. Aber was ist jetzt eigentlich diese Gemeinsamkeit von behinderten Menschen? Was ist die eine gemeinsame Erfahrung, die wir alle machen? Da gibt es verschiedene Antworten. Und auch diese widersprechen sich natürlich in manchen Bereichen. Zum Beispiel gibt es zwei verschiedene Modelle von Behinderung, die sich komplett widersprechen. Und dann gibt es noch ein drittes, das als Ergänzung oder Kommentar zu den anderen gesehen werden kann. Diese möchte ich jetzt kurz erklären. Ich hoffe, das wird kein besonders langer Vortrag, aber ihr kennt mich ja, wenn ich einmal anfange zu reden, dann hört das nicht mehr auf. <lacht> das am weitesten verbreitete Modell von Behinderung ist das medizinische Modell von Behinderung. Das medizinische Modell von Behinderung geht davon aus, dass Behinderung ein Defekt in der Einzelperson ist, für die die Einzelperson im Normalfall nichts kann. Dabei stehen Diagnosen im Vordergrund. Was fehlt der Person? Ist das Gehirn der Person fehlerhaft? Hat sie eine Krankheit, die die Funktion ihres Körpers beeinträchtigt? Welche Organe sind betroffen? Können sich medizinische oder therapeutische Interventionen finden lassen um den Zustand der Person zu verbessern? Wie können wir verhindern, dass diese Behinderung in Zukunft noch einmal auftritt bei anderen Menschen? Das medizinische Modell von Behinderung sieht die behinderten Menschen und die sie umgebende Gesellschaft als passiv gegenüber der Behinderung an. Behinderung ist etwas, was einfach so passiert. Und was man im besten Fall. Mit medizinischen Maßnahmen und Eingriffen verbessern kann. Vielleicht seht ihr schon, warum dieses medizinische Modell von Behinderung problematisch ist. Aber ich erkläre es jetzt trotzdem nochmal kurz. Ich habe eben schon erwähnt, dass viele behinderte Menschen sich überhaupt nicht als defekt ansehen. Wenn ich von mir ausgehe, mein Autismus und meine ADHS sind Sachen, die ich nicht als fehlerhaft erlebe. Sondern das sind Dinge, die sehr stark zu mir gehören und die ich für nichts in der Welt aufgeben würde. Aber das medizinische Modell von Behinderung klassifiziert alle unsere Andersheiten als krankhaft. Das ist natürlich ziemlich ableistisch. Das Wort bedeutet so viel wie behindertenfeindlich. Dem medizinischen Modell von Behinderung steht ein anderes Modell quasi diametral gegenüber. Und das nennt sich das soziale Modell von Behinderung. Das soziale Modell von Behinderung besagt, dass Behinderung gar nicht in der Einzelperson entsteht, sondern erst im Zusammenhang mit der sie umgebenden Gesellschaft. So ist zum Beispiel eine Person, die Rollstuhl fährt, nicht behindert, bis sie auf eine Treppe stößt. Autistische Menschen sind so lange nicht behindert, bis sie auf eine Gesellschaft stoßen, die ihre Eigenschaften pathologisiert, also für krankhaft erklärt und stigmatisiert. Gehörlose Menschen sind so lange nicht behindert, bis sie auf eine Gesellschaft treffen, in der davon ausgegangen wird, dass alle Menschen hören können. Nach dem sozialen Modell von Behinderung wäre es also möglich, Behinderung sozusagen abzuschaffen. Das bedeutet nicht, die individuellen Andersheiten zu entfernen, sondern sämtliche Barrieren in der Gesellschaft aufzulösen und alle behinderten Menschen optimal zu unterstützen. Damit wäre laut diesem Modell Behinderung quasi abgeschafft oder zumindest ihre Auswirkungen auf Einzelpersonen. Und tatsächlich ist es so, dass alle behinderten Menschen, zumindest zu einem gewissen Grad, strukturell benachteiligt und ausgeschlossen werden. Ein paar Beispiele dafür sind zum Beispiel die alltägliche Diskriminierung, in der behinderte Menschen als weniger kompetent angesehen werden. Oder der bereits erwähnte Mangel an barrierefreien Zugängen. Und da ist wieder dieses Wort, barrierefrei, was auch immer das bedeutet. Aber auch zum Beispiel die Tatsache, dass behinderte Menschen, die nicht arbeiten können, als nutzlos angesehen werden, als würden wir nichts zur Gesellschaft beitragen. Und die Tatsache, dass behinderte Menschen, die nicht arbeiten können, in Armut leben müssen und meistens nicht genug Hilfe bekommen, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Oder die Tatsache, dass behinderte Menschen, die arbeiten wollen, oft keinen Arbeitsplatz finden, weil sie, wie schon erwähnt, als weniger kompetent angesehen werden oder als Belastung für den Arbeitgeber gelten. All diese Dinge sind gesellschaftliche Barrieren. Und sie existieren, daran gibt es überhaupt keinen Zweifel. Aber es ist auch so, dass das soziale Modell von Behinderung für viele behinderte Menschen zu kurz greift oder ihre Erfahrung nicht vollständig beschreibt. Zum Beispiel viele chronisch kranke Menschen oder sogenannte Spoonies, also Menschen, die Löffel zählen. Das habe ich in einem Video neulich erklärt, das werde ich verlinken. Menschen, die chronisch krank sind oder Spoonies, erleben ihre Behinderung oft nicht als nur durch die Gesellschaft ausgelöst. Jetzt erzähle ich wieder ein bisschen von mir. Ich bin ja chronisch krank und ich bin oft den ganzen Tag völlig erschöpft und alles was ich tue, jede Bewegung die ich mache, bereitet mir Schmerzen. Und da tut es tatsächlich überhaupt nicht viel zur Sache, ob ich die richtige Unterstützung habe oder ob es Barrieren gibt in der Gesellschaft weil ich auch Dinge, zu denen ich die Möglichkeit habe und die direkt vor mir sind, nicht machen kann aufgrund meiner körperlichen Eigenschaften, nämlich der Schmerzen und der Erschöpfung. Die Wahrheit liegt also irgendwo dazwischen. Oder ist eine Kombination aus beiden. Behinderung ist eben keine einheitliche Erfahrung. Diese verschiedenen Erlebensweisen und Modelle müssen nebeneinander stehen können, ohne sich zu widersprechen. Es ist keins von beiden mehr oder weniger richtig oder falsch. Beim dritten Modell von Behinderung, dem kulturellen Modell von Behinderung, sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. Das kulturelle Modell von Behinderung ist nicht ganz so genau umrissen, wie die anderen beiden Modelle. Es wird auch nicht so häufig diskutiert. Das kulturelle Modell beschreibt eher, wie behinderte Menschen von der Gesellschaft gesehen werden. Und das hängt natürlich von der Kultur ab, in der wir uns aufhalten. In Deutschland und in den anderen westlichen Ländern ist es so, dass Behinderung oft als Fehler oder Verschulden einer Einzelperson angesehen wird. Wenn ein erwachsener Mensch behindert wird, ist es oft seine eigene Schuld, weil er sich nicht genug um sich gekümmert hat, weil er nicht genug geschlafen hat, weil er nicht gesund genug gegessen hat, weil er zu dick ist, weil er raucht, weil er keinen richtigen Job macht. Es wird also irgendwie nach Gründen gesucht, warum diese Person sich die Behinderung verdient hat. Wenn Kinder behindert sind, wird es dann oft als Verschulden der Eltern angesehen. Die Eltern waren nicht vorsichtig genug, sie haben sich nicht gut genug um ihr Kind gekümmert. Vielleicht hat das Elternteil während der Schwangerschaft getrunken oder geraucht. Oder es wird auch moralisches Fehlverhalten hergezogen. Oft wird diese moralische Begründung aus religiösen Kontexten genommen, zum Beispiel Du bist behindert, weil du trans bist oder Du bist behindert, weil du schwul bist. Es ist eine Strafe Gottes, behindert zu sein. Oder auch zum Beispiel Suchtkrankheiten sind sehr stark mit Schuld und Stigmatisierung verbunden. Wer zum Beispiel zu viel trinkt oder sogar Drogen nimmt, wird in unserer Gesellschaft selbstverständlich als Selbstschuld angesehen, obwohl das natürlich überhaupt nicht der Fall ist. Aber auch andere Zusammenhänge zwischen Behinderung und zugeschriebenen Charaktereigenschaften finden im kulturellen Modell von Behinderung Platz. Zum Beispiel die Tatsache, dass Behinderung oft als moralische Verwerflichkeit der behinderten Person selbst angesehen wird oder auch als Metapher oder Symbol benutzt wird, um moralisches Fehlverhalten zu beschreiben. Vielleicht ist euch schon mal aufgefallen, dass die meisten behinderten Charaktere in Filmen, Büchern, Serien und so weiter die Bösewichte sind. Und wenn sie es nicht sind, wird ihre Behinderung meistens auf magische Art und Weise geheilt. Und ihr habt mit Sicherheit schon alle Formulierungen gehört, wie zum Beispiel Sie sind auf dem rechten Auge blind. Oder der Einäugige unter den Blinden. Oder wir stoßen auf taube Ohren. Oder du bist emotional verkrüppelt. Das sind alles Beispiele dafür, wie sprachlich, aber auch gedanklich Behinderung mit moralisch-kritikwürdigem Verhalten verbunden wird. Dieses Modell ist somit kein erklärendes, sondern ein beschreibendes Modell, das unsere Rolle und unseren Status in der Gesellschaft beschreibt. Damit bin ich auch schon wieder am Ende von meinem Vortrag angelangt. Also schon. <lacht> <lacht> Ich hoffe, es war ein bisschen interessant und vielleicht auch ein bisschen lehrreich. Damit verabschiede ich mich und wünsche euch einen wunderschönen Abend oder Vormittag oder Nachmittag oder Nacht. <lacht>